Ja, hi und willkommen. Mein Name ist die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ja, in der letzten Folge haben wir uns um die letzten äh, Nebenquests gekümmert und wir haben keine mehr übrig. Wir gucken jetzt sogar noch mal nach und warum nichts mehr da gut ne? und ja was machen wir denn dann jetzt noch ja ich weiß noch was wir machen müssen und zwar ähm, da guck mal das ist eine riesige energie die zwar blau ist was normalerweise bedeutet schwach ne? also ja der ähm, berserkergegner gegner müssen wir noch machen und das habe ich ja schon mal irgendwie so angefangen wir haben ja mal ich glaube im mittleren ebenen kontinent oder so habe ich das einmal gemacht weil irgendwie für eine Mission muss ja Cell spawnen und Cell konnte nicht spawnen, weil irgendwie so ein Berserker-Gegner von denen da Rumlaufen ist und dann können irgendwie die Gegner nicht spawnen. Ich hatte übrigens gerade Vegeta im Team, aber als ich Vegeta im Team hatte, sind die beiden nicht gespawnt. Also nehme ich mal an, wir kämpfen gleich noch mal gegen Vegeta, weil ja, eine Ahnung, sonst werden die wahrscheinlich auch wieder gespawnt. Aber ja, ähm, die beiden habe ich schon mal besiegt und ja danach kam eine cutscene und da habe ich gesehen hey da ist doch mal jemand den ich kenne und ja ähm, deswegen habe ich noch mal geladen und das noch ein bisschen vor mir hergeschoben ich habe aber schon mal alle Berserker gegner die herumgelaufen sind äh, besiegt das läuft normalerweise so ab da sind irgendwie ein zwei drei vier fünf verschiedene gruppen die sind auch alle so markiert mit diesem symbol und das sind so random Leute, so Freezer-Soldaten, Cybermen und all so was? Und ja, die kann man nur einmal besiegen. Und wenn alle besiegt worden sind, dann tauchen irgendwie so spezielle Charaktere auf. In diesem fall hier Raditz und Nappa. Und wenn man die besiegt, wahrscheinlich wird irgendwie eine katze getriggert. Wir haben das ja mal mit Zell gemacht und alle Gegner von dem erledigt, aber da ist irgendwie nichts passiert. Deswegen habe ich mich gewundert. Aber nachdem ich die beiden das erste Mal hier besiegt habe, ist eine katzin aufgetaucht und ja, seitdem war mir das etwas suspekt. Ich glaube, es ist irgendwie, ich glaube, das Spiel erwartet von einem, dass man die beiden als erstes besiegt, weil nur dann kam die Katze irgendwie und ja, die dürfen jetzt eigentlich nicht so stark sein, wenn ich die schon mal besiegt hatte. Ja, 38 äh, habt den gewonnen, schottet ja ich glaube das wird gar nicht so schwer ne ich habe einfach meine stärksten charaktere mitgenommen ich habe weil warum nicht oh, scheint okay. Und ja, nachdem ich diese katzen zum ersten Mal gesehen habe, war es irgendwie offensichtlich, dass hier noch was passiert. So, wenn jetzt dieser Charakter überhaupt nichts gesagt hat, ähm, hat wahrscheinlich nicht Dragon Ball Xenoverse gespielt oder meine zwei dazu angeguckt, weil sie war mehr oder weniger der Hauptbesuch in diesem Spiel und ja, man hat auch noch eine andere Stimme gehört und ja ich habe so das gefühl ich weiß wer hier die optionalen bosse sein werden falls also es tut sehr darauf anspielen dass die optionale bosse sein werden und ja ihr seid ihr level 50 schaffe ich muss mich einfach durchkämpfen 6 sechs watt denke da ich mache das hier so schnell wie möglich jetzt einfach also habe weniger erfahrungspunkte hiervon bekommen als okay des erfolgs kochen erwachsen trennen jetzt kriege ich die ganzen klamotten so wir haben jetzt alles hier freigeräumt hier da wird übrigens nicht so geschnitten wie die anderen dinger deswegen ja ich überlege gerade was hier kam er ja ausmachen ne so und ich würde jetzt einfach mal raten wir müssen alle beserker gegner in jedem Gebiet erledigen, damit wir äh, den optionalen Boss freischalten. Und ja, das machen wir in diesem Part. Und dann gucken wir mal, was noch kommt. So, mir fehlen übrigens nur noch zwei Trophäen. Also, dann ist so eine gute, irgendwie äh, so ein gutes Signal dafür, dass ich schon so gut wie alles in diesem Spiel erledigt habe ach ja falls man es noch nicht gemerkt hat, ich bin über level 100 und ja das ist irgendwie ich weiß ich nicht wie weit geht das spiel noch ähm, einige fertigkeiten kann ich erst vorstellen wenn ich level 120 bin und das macht mich etwas nervös hm. ähm, okay das ist eine etwas komische Teamzusammensetzung. da haben wir Freeza in der dritten form mit Dodoria und sabon da haben wir Freeza in der ersten form gegen und Qui äh, und damit ging Ich will so weiß ich nicht in der Reihenfolge gehen wie in der sage aber das komisch, wird So, ich nehme jetzt übrigens auch wieder Vegeta ein Team rein, weil jetzt werden wir hoffentlich nicht irgendwie solche Spawn Sachen irgendwie dazwischen kommen. das du, hast Vegeta im Team, jetzt kannst du nicht irgendwie gegen die Kämpfen. Was für Level sind die 55, dort habe ich. da ich tue hat ja so schnell wie möglich alles erledigen also wenn ich habe ist der optionale boss schwächer als irgendwie als was ich noch hier gemacht habe neben quest mäßig ja also nicht habe schon gegen diese eine bonnie hier gekämpft auf level 100 auch nicht so schwer jetzt also die trainingsräume wo du gegen mehrere leute kämpfen musst um neue fähigkeiten zu lernen da war weil das ist so kacke ne? die plage auswärts okay das ist schon mal eine trophäe sehen mir eigentlich nur eine trophäe dann können wir ja und irgendwie ja live miterleben wie ich in der platin trophäe von diesem spiel oder? ist auch nicht schlecht ne? Also wenn ihr Spiel platinieren wollt, einfach dieses Let's Play gucken, ne? dann wisst ihr, wie das geht. Auch wenn ich nicht alles irgendwie reingepackt habe. Sondern du gegen Ende. die ja, Dama. Ultimative denke Dama. Und ja, bis jetzt läuft es relativ easy gerade. Jetzt kommt Freezer. Buff Freezer. Mit komischen Gesichtsausdruck und zell haben wir ja schon die ganze zell crew haben wir ja schon erledigt die cyborg und zell saga crew deswegen ist mir nur noch zu äh, baby's gebiet um dagegen war wie schergen und manchen boots zu kämpfen und dann kommt wahrscheinlich optionale boss dann sehen wir was hier los ist ne? du okay ja wie man sieht nicht sehr schwer ja, gut gemacht wie geht er. So, jetzt kriege ich die ganzen geheimnisse des erfolgs die hätte ich eigentlich schon vorher brauchen können so wir haben auch schon also nicht relativ schnell das müssen wir nur noch hier in Oh yeah. keine Ahnung selbst wenn die Kämpfe jetzt ein bisschen schwieriger werden ich glaube die waren schon ein bisschen schwieriger hier Aber ich bin schon Level 100 also ich war mich mal das Maximum Level ist also wenn die versteckte Trophäe jetzt nicht irgendwie äh, eine Trophäe ist erreiche das Maximum Level des Spiels und sagen wir mal weil ich nicht, das Maximum ist Level ist irgendwie was 200 oder irgendwie so was oder 250 wir den auf aufspielen ja, das schon machbar finde ich. Ob ich so brauchen dann noch mehr? Was kommt mir danach noch? Na, da mal da, die sind schon Level 90, da schon ein bisschen schwieriger Da wir Ihr beiden. Ja beiden sehen schwach aus. Bisschen enttäuscht, hat wir kein C21 sehen abzeichen bekommen haben ich hätte lieber irgendwie diese beiden engel von Aralee irgendwie eingetauscht gegen äh, ein Seelenabzeichen von der ich jetzt ganz ehrlich bin eingetragen ich war weg ey, Junge, ehrlich weil der witz ist die dinger die viecher sind stärker als, als andere die was ich bisher gekämpft habe Und das ist irgendwie frustrierend Der ruft wahrscheinlich jetzt wieder jemanden noch im letzten Moment. Das passiert immer. Nein, okay, ich bin zu stark. Ich bin zu stark. Ist gut zu hören. Wir sind schon tot. So. wo Hallo, hat hier. Boah. Oh mein Gott, hat mir jetzt nicht, da schon wieder das passiert. Ich weiß, was passiert ist. Das ist schon mal passiert. Ey. aber die beiden, die drei erstmal. Vielleicht das ist schon mal passiert mit irgendeiner Quest irgendwie. Gegner waren irgendwie zu nah dran und irgendwie sind die Gegner dann versch, äh, der Questgeber ist dann irgendwann verschwunden, weil irgendwie irgendwie andere Gegner voll nah nicht reingeflogen sind oder so. Ja, komischerweise zählt match wie geht ja nicht vergleich wie wie geht. Also ja, das soll das denn? oder ja ich spare einfach gegen die da mal solchen gegnern ja schon dutzendmal mal gesehen also eigentlich nicht aber so. und ich muss jetzt echt noch mal das gebiet hier verlassen weil die gegner in mich reingerannt sind während ich diese Berserker gegner gruppe reingerannt bin weil die irgendwie zu nah mich reingeflogen sind, ist halt irgendwie verschwunden. Ja, das Spiel manchmal, aber warum packt man denn auch hier diese ganzen random Gegnern so nah an die heran? Finde ich allgemein irgendwie doof. Die Zufallskämpfe sind irgendwie das, was mir am meisten auf den Nerven geht. In dem Spiel nee, die Trainingskämpfe. In Capsule Corporation, also ich muss mir irgendwie so ein Kampf aufnehmen, das ist so nervig. ne? Das ist ein Spezialangriff nach dem anderen. Ey. Ein kam ja gegen die Fresse. Dann bevor du dich irgendwie davon erholen, kommst kommt schon das nächste angeflogen und dann kommt noch eins angeflogen. Und dann kommt einer und schlägt dich. das heißt ein vollkommen anderes Klima als wenn du irgendwie hier gegen so normale Gegner oder gegen diese Gegner hier kämpft? Die machen nämlich hin und wieder Pause mit ihren Angriffen schon sagen jetzt ist schon wieder weg warte mal wo sind die da sind die boah, ich dachte boah war ich nicht gerade vor den ich tut als würde ich irgendwie das Spiel kennen so ja die Gegner sind weg willst vorne als ich nah an den heran war aber das ist echt schon mal passiert hier mit dem questgeber deswegen habe ich gedacht da ist jetzt dieser Fehler gewesen, aber die waren einfach noch viel zu weit weg. Boah, es ist spät 11 ist Uhr abends? Gerade so kommen, ich will das Spiel zu Ende bringen. Ich glaube, ich habe noch so viel kommen. Also, es kommt hier. Versucht man das kam ja mehr zu essen. Ich habe kein bin einfach voll peinlich auf den zugeflogen. Okay, Leute. Okay, ich kann mich nicht aufladen, weil der die ganze Zeit auf mich. Hey, der ist immer noch baller. Mein Gott. Ja, okay. Ist... Hallo? Hallo? Ja, kann nicht mehr auf. Boah, macht mal auf. Macht immer einer fällig? Was ist das denn? So ein Scheiß, muss jetzt echt nicht sein, ey. Hey. Also hier sind noch andere Leute, ne? ihr könnt ruhig auch mal auf die losgehen, hat ne? Habt ihr das gerade gesehen, ey. Warum macht den fertig, ey? Ja, ich bin nicht im super sai so mir geht dann ums es auch ein kamera ja machen niemals ist klar und ich habe damit abbekommen also wo ich der folge halt gut Alles klar dann da Ja gut, ist. Dieser Part wird nicht so lange sein wie anderen in letzter Zeit, hoffe ich jedenfalls. Und ja, fragen mich, wie stark müsste Ich nehme jetzt mal sehr stark an. Da kommt gleich ein optional Boss, ne? Wenn wir den besiegen, kriegen wir die letzte Trophäe. Dann kriegt die platin dafür und dann kann man Projekt wenden so so müsste das jetzt perfekt laufen das wäre so mein wunsch irgendwie wieder rest des abends hier laufen würde das wäre doch perfekt ich so Boah, wie nah die, die heran sind gut hey buhan und seine crew voll überpowerte gerade Bu normaler Superbu und ja gott okay ist gut ja man macht mal jemand schaden ja ja gut gemacht team welcher ist er ich, ich glaube du bist normaler super oder gesicht sagt mir jeden jedenfalls oder nee. Weiß ich nicht sie ist nicht ja du bist normal also bravo. okay warum können zwei von euch diesen blöden angriff ja, du bist weg Satt und weg besser. ich frage mich, wer jetzt kommt. kit ich frage mich, ob der wieder seine boss angriffe einsetzte. ist jetzt jedes Mal, wenn ich gegen kit kämpfen musste. Jede Inkarnation von kit hat immer irgendwie Dings eingesetzt. Seine angriff ich nehme mal kurz eine Abkürzung. Da gibt es irgendwo ein Lagerfeuer, wo ich mich kurz heilen kann. Nö. Oder das ist ein Trainingsding, aber kein müsste normalerweise in jeder Stadt immer sein eigentlich, ne? aber also Städte in Rollenspielen setze ich immer gleich mit da das ist ein Ort, wo du dich heilen kannst. Deswegen bin ich ein bisschen komisch, dass ich mich ausrechnen in diesem Ort nicht heilen kann. So. Ausruhen. habe noch nie ausprobiert, ob man diese vögel abschießen kann deswegen wahrscheinlich nicht hätte nicht sein können dass ich den verfehlt habe oder so ne, jetzt geht einfach nicht das geht, nicht. Wie geht? Das war komisch oh gott alle inkarnation von buch ah. ich habe zum ersten Mal gemerkt hat, wenn die alle sich alle 30 so rot landen und setzen die alle ihre Spezialfähigkeiten ein. Mein Gott, mache ich eine Menge Schaden nehmen. Gut gemacht, Team. Menge man nach Maki, glaube ich, geil. ich hab geilt, äh, aufladen, ohne ich es gemerkt habe. Und Nimm den. Vom Drachen verspeist, alter, mal viel Schaden. Ja, wenn die stärksten Charaktere im Team hast, ne okay, nix. Okay, ich habe eigentlich damit gerechnet jetzt irgendwas passiert. Oh, da ist jetzt was. Olivendorf. Also, da geht noch immer weiter. Jetzt kommt immer mehr bisher Gegner. Olivendorf, hat fehlten okay. Es gibt jedoch auf der Erde noch viele andere gefährliche Feinde. Ja. Zwei. Oh bedrohlich Musik. Na ja was? Oh nein. na oh ja, ich wusste es. Das könnte vielleicht ein bisschen schwieriger werden. Okay, er ist irgendwie in Charakter, so also dass die böse Version von irgendwelchen Gegnern ja, irgendwelchen Charakteren ja schwört. Will die, die jetzt nicht wissen, Tower ist. Laut Dragon Ball ist die Schwester von Dabra und ja, die hat ein bisschen so für die ganzen Schwierigkeiten in Xenoverse gesorgt. Die hat immer irgendwie, weil die Zeit ein bisschen verändert, Meine Zeitreisen ist ja ein Ding in Xenoverse und äh, ja, wir hat sozusagen immer so ein bisschen herum manipuliert mit den Ereignissen in der Dragon Ball Z Story und ja, wir mussten immer mit unseren Charakter da eingreifen und ja. Wahrscheinlich versucht sie das gerade jetzt hier auch, ne? So, grün. Was das denn? Ähm. und die stehen jetzt wieder genau davor. Okay. Ja wie stark seid ihr? Hallo okay, da geht noch, glaube ich. Es sind noch zwei Gegner. Das ist das, was mich gerade ein bisschen beruhigt. Ja, okay. So, komm her. Dann, ich kann schon Ich habe mich zweimal verdrückt. Hat niemand gesehen, ne? Und deswegen habe ich meine starken Charaktere noch eingepackt. Weil ich gewusst habe, die Berserker-Gegner werden immer stärker. Ich will einfach auf Nummer sicher gehen, ne? Was bringt mir das sowieso jetzt schau, so und Jammu schon zu hoch zu leveln, ne? Letzten Moment, so. das ja, ganze spiel irgendwie nicht zu wacht so also, irgendwie werden die sowieso nie einholen weil ganz ganze charakter tun alle hoch ob ich die im team habe oder nicht da bin ich ein bisschen doof ehrlich gesagt angeblich sollen die weniger erfahrungspunkte kriegen wenn sie nicht in der gruppe sind aber irgendwie merke ich davon nichts weg kommen ja stärkster karte ein ich denke nicht Au. er hat uns alle weggehauen los team da so, will ich mir jetzt mal ein oder machen wir jetzt irgendwie mehr schaden als mit diesen dreier angriff am ende gucken wir mal, mal irgendwie schon mal ne? irgendwie gar kein schaden mit dem angriff oder irgendwie drei super starke angriffe einsetzen Boom. Das war eine Menge Erfahrungspunkte. So, was kommt jetzt? Sag ich's nicht wüsste. Tsui ni. Tsui ni energy ga tamatta wa. Gensou made no tatakai ni Mira, da Energie, Sa, Mira. Okay. Wo jetzt? Ah, oh, schon weg. Fällt gerade auf das irgendwie an die Events von links an? An Xenoverse 2? Im Land der chaos Okay. Weil als ich irgendwie aufgehört habe mit dem Spiel, das Spiel glaube ich schon lange immer noch weiter, ne? Da hat glaube ich äh, Tower gerade irgendwie... Die Überreste von Mira gab, ne? Also in dem Zustand, wie er jetzt ist, ne? Oder war das Ende von Xenobars 1? Ich habe die Story nicht mehr so auf dem Schirm. Und ja. also ähm, Weiß ich nicht. Ich finde aber interessant, dass hier, Alter. Dass wir Charaktere aus anderen Spielen hier den namen in dem Spiel. Finde ich interessant. Und da ist er. Was geht? Joja so, Küchtern. oder weniger かつしてより ja なった私 wenig Schaden. was Falscher knopf du scheinst zu unterschätzen wie viele sensor ich habe ich habe 44 ich glaube nicht dass du mich irgendwann hier noch erledigen wird was ein bisschen nur ein gegner das kannst du haben ja ich auch hier gut gemacht schon sehr lange nicht mal gemacht ich weiß schon gar nicht mehr, so ist sie in diesem rage modus so wie auch immer da irgendwie die gleichen Angriff wie ich aber ja irgendwann werde ich hier gerade geheilt die ganze zeit hätte viel mehr api verlieren müssen aber ich wurde mal zwischendurch ein bisschen geil ich so das Gefühl. Oh, du bist betäubt Okay, wäre doch schade wenn ich dann jemand angreifen würde ne? ja, was hier mit ja, ich glaube den namen war und in die fräse oh. das gut dass ich mein key aufladen muss Wenn jetzt nicht noch irgendwas kommt, dann äh, war es das. Ich glaube, der hatte noch eine andere Form. Ziel, 1 oder 2 ob die auch bekommen wird, weiß nicht denke dama Da war ja, ja da kann ich auch. Tust du das? Dann kommen wir ja. Zeigen wir mal unsere ultimative Kraft. mach gar keinen Schaden. Ja, <lacht> no. muss noch nicht mal eine Sensobohle einsetzen. Klege, nee, voll bisschen ganz kleines bisschen so. und das ist der Gnadenstoß. Das war einfach für diesen ganzen Trubel. Hier. Oh, ich glaube, er ist tot. Wieder mit D. Dragon Ball Meister, klar たくさんのエネルギーが必要ね。もっともっと ja, das heißt. so begann der plot von Hier, Meist das bevor die irgendwie ist das bevor die in Dragon Xenover angefangen haben, Chaos anzurichten? Oh, jetzt sagst du nichts, du hast es geschafft. Die Quelle all dieser bösen Energie ist fort, was deinen Ruhm und den der Erde gemehrt wieder auftauchen von super beserker Gegnern. die quelle der beserker gegner ist weg aber die gegner selbst sind alle in Bereichen wieder aufgetaucht wenn du sie erneut besiegst kennen sie zurück du kannst sie also bekämpfen um schneller stärker zu werden aber warum sollte ich das ich habe die platin Trophäe, also und mir fehlen ja immer noch irgendwie sach aber das ist wenn ich hier mehrere seiten irgendwie so noch falsch halten muss ne? So, seht ihr mal hier bei den setz den ne? so hier fehlen mir wieder ja das ne super so mira und tower hm. das ist ein cyborg da wusste ich nicht da war es jüngere Schwester hm. ja aber wir haben jetzt alle Charaktere das heißt irgendwas anderes wird jetzt nichts mehr kommen ne so optional postmäßig oder so nehme ich jetzt mal an also ja ich würde sagen das war's dann eigentlich ne? Ich gehe jetzt noch mal hier gucken super beserker gegner ja da ist wahrscheinlich so eine ausrede damit man noch über level 100 irgendwie so weiter spielen kann ne? Jetzt kommt noch mal super beserker gegner die sind jetzt noch mal eine ecke stärker ne? aber darauf habe ich jetzt irgendwie auch keine lust und wenn die immer wieder auftauchen heißt das irgendwie dass man da nicht so äh, ja voranschreiten kann so habe ich so ein gefühl ja, das ist jetzt so ein level 110 normaler gegner ich habe die platin Trophäe, also ja, das ist ein sehr guter Indikator dafür, dass wir eigentlich fertig sind mit allem. Ne? Ich meine, was anderes brauche ich denn hier noch? Ne? Gut, dann würde ich sagen, das war es dann mit diesem Projekt. Ne? Finde ich ehrlich gesagt gut. Das ist wieder ein Projekt irgendwie abgeschlossen. Kann ich mich wieder auf meine anderen Sachen konzentrieren und es gibt noch genug andere Sachen. Und ja. Wenn irgendwie noch was Interessantes mal irgendwann passiert oder so, dann schalte ich ein. Aber ich werde jetzt nicht irgendwie in den nächsten Tagen jetzt mich aufmachen und gucken, was es hier noch zu tun gibt und so. Ich werde vielleicht jetzt mal googeln, ob irgendwie noch optional mit irgendwie vielleicht noch was kommt. aber Wenn nicht, dann war es das mit diesem Projekt. Und ja, ich habe irgendwie Gerüchte gehört, dass es irgendwann Dragon Ball Super DLC geben soll. Ich hoffe. Dass, wenn das stimmt, dass dazu so auf meinen Level dann gescaled ist, weil, weil ich nehme mal an, irgendwie kommen irgendwann kommt ein Dragon Ball Super DLC wirklich raus und irgendwie die Gegner dieser rumlaufen sind, irgendwie Level 80 oder so, weil die irgendwie weiß nicht, so geplant sind, nach dem Ende des Spiels war so besiegt zu werden und ja, ich hoffe, dass es nicht der Fall war, sonst müsste ich noch mal neuen Spielstand laden und so und ja, keine Ahnung dann gehe ich einfach mit meinen 100 100 charakteren ein, ne? mal schauen jedenfalls ich bedanke mich alles zuschauen ich bedanke mich bei allen die das projekt verfolgt haben und gleich kommentiert haben und alles das andere und ja wir sehen uns dann im nächsten projekt ne? dankeschön fürs zuschauen Tschüss. ich hatte spaß mit dem spiel